Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Trade beträgt hier 2.000 Euro. Weil ich VIP-Status habe, kann ich nicht weniger als 500 Euro setzen und Maximum ist 20.000 Euro, ich beginne mit 2.000 Euro, als nächstes suche ich mir einen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Aktuell ist nicht viel los, das kann gut oder schlecht sein, Euro Japan, Euro Japanisch Yen, sieht ganz gut aus. ein und nochmal mal und noch ein drittes mal. Noch 10 Sekunden. Wenn du dich für meine Strategie interessierst und diese erlernen möchtest, kannst du noch bis 31.12. dich um einen Platz bewerben. Nächstes Jahr ist es dann nicht mehr möglich. Bis zum nächsten Mal. Adios.